Wie kann ich in Southside Survey eine Sprunglogik einbauen? Folgendes Beispiel, ich habe hier mal eine Beispielumfrage erstellt, die hat drei Frageseiten. Seite 1 enthält die Frage 1, Seite 2 enthält die Frage 2 und Seite 3 entsprechend Frage 3. Also jeweils nur eine Frage, ganz simple Umfragestruktur. Jetzt wollen wir mal Folgendes einbauen. Wenn die Person bei Frage 1 jetzt mit einer bestimmten Antwort antwortet, dann soll sie hier direkt auf Frage 3 weitergeleitet werden. Und wenn sie die anderen Antworten wählt, dann ganz normal weiter zu Frage 2 und dann zu Frage 3. Wie kann man das umsetzen? Zunächst mal findet man in der Source-Server Hilfe, hier unter Go-To-Page, wie das Ganze funktioniert. Und wenn man ein bisschen runter scrollt, findet man hier direkt den PHP-Code, den man dafür braucht. Also kopiere ich mir hier diesen Teil und füge den dann gleich als PHP-Code in die Umfrage ein. Dafür gehe ich hier wieder in die Umfrage zurück. Und zwar soll sich dieser Code jetzt zwar hier auf die erste Seite beziehen, aber ich muss den immer in der zweiten Seite einfügen, also in der Seite, die darauf folgt, weil dieser PHP-Code immer erst umgesetzt werden kann, wenn die Antwort auf die Frage, auf die ich mich beziehe, schon an den Server übermittelt wurde. Also immer auf die darauf folgende Seite den PHP-Code setzen. Und dann ziehe ich den hier rein über die Frage, die da schon drin ist und kopiere das, was ich von der Hilfeseite gesehen habe, hier rein. So, was möchte ich jetzt machen? Ich möchte das so einstellen, dass die Leute, die bei der ersten Frage mit der Antwort 1 geantwortet haben, direkt weitergeleitet werden auf die Frage 3. Und die Leute, die sonst irgendwie geantwortet haben, sollen ganz normal die Umfrage durchlaufen. So, das heißt, ich muss jetzt zunächst mal gucken. Hier habe ich jetzt so ein If-Statement drin. Ich muss erst mal schauen, welche Bedingungen soll denn jetzt gelten, damit diese Sprunglogik greift. Und dafür muss ich erstmal gucken, wie heißt denn jetzt diese Frage. Die habe ich hier Frage 1. Und hier unten sehe ich dann, dass die Kennung dafür FR01 ist. Also kann ich diesen PHP-Code hier einmal so anpassen. Hier ist ja schon ein Beispiel drin gewesen, dass hier also FR01 steht. Dann muss ich sagen, welche Ausprägung soll jetzt diese Variable haben. In dem Fall also, welche Antwort soll die Person gegeben haben. Sagen wir mal Antwort 1. Und dann, wo soll ich dann hinspringen? Also Go to Page. Und hier steht jetzt als Beispiel PA. Das ist also wichtig, dass man hier die Seitenkennung eintragen muss. Man braucht also eine Kennung für die Seite, auf die gesprungen werden muss, soll. Und dafür habe ich jetzt hier für die Seiten einmal die Kennung P2 und P3 eingegeben. Hier, wenn man auf der Seite ist, kann man hier direkt immer die Kennung eingeben. So, und da wir jetzt auf der Seite P2 sind und dann entsprechend von dieser ersten Seite auf die Seite P3 springen wollen, gebe ich hier eben ein, dass wenn diese Bedingung erfüllt ist, dass die Frage 1 mit 1 beantwortet wurde, dann soll direkt auf die Frage Seite P3 gesprungen werden. Gut, das probieren wir direkt mal aus. Indem ich hier das jetzt teste, wenn also jetzt hier die Antwort 1 gegeben wurde und ich auf Weiter gehe, wird direkt hier zur Frage 3 gesprungen. Und wenn ich irgendeine andere Antwort auswähle, zum Beispiel die Antwort 2, dann geht es ganz normal hier mit Frage 2 und dann mit Frage 3 weiter. Soweit zur Sprunglogik in source Survey. Wie immer viel Erfolg bei der Anwendung.